Hallo, ihr Lieben! Seit längerem schon wollte ich ein Unboxing drehen und vor kurzem habe ich endlich ein Paket erhalten, bei dem sich auch eines lohnt. Das Neonail Mrs. Bella Winter Edition Starter Set. Und hier öffne ich auch schon die Paketbox. Ich habe mich so, so sehr gefreut. Und wenn man das Paket öffnet, fallen einem auch als allererstes die Sticker auf, die beigelegt sind. Finde ich immer eine nette Geste. Wenn man Verwendung dafür hat, ich finde es ganz süß. Und womit man mich auch immer überzeugen kann, sind diese Dankeskarten, auf denen die Person unterschreibt, die das Paket für einen gepackt hat. Fand ich wirklich schön und auch sehr persönlich. Es liegen noch bei die Gebrauchsanweisungen, auf die gehe ich im nächsten Video ein, wenn ich das Set auch das erste Mal teste. Wie ihr seht, habe ich meine Finger noch nicht manikürt. Das habe ich mir extra für die Box aufgehoben. Es liegen noch bei das Rücksendeformular und der Lieferschein. Und hier sind wir auch schon bei dem eigentlichen Paketsinhalt. Ihr könnt das Foto schon erkennen. Also es macht sich wirklich gut als Weihnachtsgeschenk. Und wenn ihr sowieso vorhattet, das Starter-Set zu kaufen, äh, freut mich, wenn ich euch da irgendwie weiterhelfen kann, damit ihr euch vorstellen könnt, was alles im Paket dabei ist. Und hier haben wir es nochmal ausgepackt. Wirklich, wirklich schön. Schön gemacht und ich packe es mal vorsichtig für euch aus. Vorher zeige ich es euch nochmal von allen Seiten. Manchen ist das ja ziemlich wichtig, aber das Wichtigste steht eigentlich auf der Rückseite drauf. Da seht ihr nochmal die Produktübersicht, die Inhalts- und Mengenangaben, falls ihr da genaueres sehen wollt, nochmal aufgelistet. Jetzt geht es aber wirklich dran, es auszupacken. Und da habe ich ein Messer zu Rate gezogen, weil diese Folien manchmal sehr, sehr schwierig sind, aufzubekommen. Und kaputt machen wollte ich die schöne Box ja nicht. Eigentlich war das Paket für mich als Weihnachtsgeschenk gedacht, aber ich konnte nicht mehr warten. Und ich habe sehr, sehr lange recherchiert und freue mich jetzt wirklich, die UV-Nagellacke von Neonail auszuprobieren. Und mal gucken, ob es mich überzeugt. Wir kommen dem eigentlichen Paketinhalt näher. Und hier seht ihr auch die schöne Neonel-Box. Steht soweit nichts weiter drauf, auch nicht auf der Rückseite. Im Paket fallen mir entgegen eine Folie zum Schutz der Produkte aus recyceltem Plastik, für alle denen das wichtig ist. So, wir haben eine weitere Gebrauchsanweisung. Des Weiteren sehe ich die LED-Lampe die wir zur Aushärtung der Lacke benötigen. Die Paketangaben sind für mich nicht relevant, falls ihr Fragen habt. Könnt ihr mir diese gerne stellen. Ich räume die Box einmal kurz für euch auf, damit ihr die Produkte besser erkennen könnt. Des Weiteren sind nämlich noch die Rosenholzstäbchen und ein Applikator mit im Set. Das besagte Nagelöl, welches Mrs. Bella schon angekündigt hatte, in der Menge 15 Milliliter und es duftet wirklich, wirklich gut nach Vanille, wie sie gesagt hat. An dem Zeitpunkt, an dem ich das Video gerade vertone, habe ich das Nagelöl auch schon ausprobiert und ich kann es nur empfehlen. Im Paket sind noch drin Nagellackentferner, Nagelreiniger und 250 Stück von den Baumwollpads, die ihr zur Vorbereitung des Nagellackes benötigt mit dem Nagelreiniger sowie zur Entfernung des Nagellackes. Im Paket liegen noch zwei Pfeilen bei mit der Körnung 100-180 und die eine würde ich benutzen, um den Nagel in Form zu bringen und den anderen um die Nageloberfläche anzurauen. Jetzt kommen wir auch schon zu den Farben. Die packe ich euch einzeln aus. Zuallererst haben wir die Farbe Silk, die Farbe Wine Time, auf die freue ich mich besonders, Radioactive, Candy und zuallerletzt Oh So Natural. Bevor ihr euch das Set kauft, muss euch im Klaren sein, dass die Farben nur 3 Milliliter Größen sind und keine original 7,2 Milliliter. Ich bin interessiert daran, wie lange sie halten, aber ich denke, es dürfte für den normalen Gebrauch erstmal ausreichend sein. Wir haben ein Base und ein Topcoat. Und die Besonderheit an der Winter Edition ist, wie gesagt, schon das Nagelöl, aber auch, wie ihr hier seht, das goldene Top Glow. Da bin ich interessiert dran, wie das auf den einzelnen Farben wirkt. Und worauf ich mich auch sehr freue, der 3D-Holo-Effekt. Vor allem in der Weihnachtszeit mit Wine Time zusammen. Sehr, sehr schön. Jetzt packe ich für euch noch die LED-Lampe separat aus. Es ist alles sorgsam und schön verpackt. Neben der Gebrauchsanweisung, die ich jetzt nicht vorlesen werde, und einem Schein mit der Seriennummer befindet sich ein Ladekabel und die eigentliche Lampe im Paket. Die sieht genauso aus, wie ich sie mir vorgestellt habe und wie sie auf den Bildern dargestellt wird. Man kann zwischen drei verschiedenen Stufen wählen, 30, 60 und 99 Sekunden. Und die 99 Sekunden ist anscheinend eine niedrige Hitzestufe. Die werde ich auch ausprobieren. Zusammengefasst erhaltet ihr mit diesem Starter Set die LED-Lampe und das zugehörige Ladekabel. Ihr erhaltet zwei Pfeilen, die fünf Farben. Also Natural, Silk, Candy, Radioactive und Wine Time. Base und Topcoat. Den Holo-Effekt und das goldene Top Glow. Nagellackentferner sowie Nagelreiniger. Und das Nagelöl. Im nächsten Video werde ich das erste Mal Neonail ausprobieren. Und falls ihr euch das Set kaufen möchtet, wünsche ich euch ganz, ganz viel Freude damit.